Das ich schon voll gefreut. Doch mich ein bisschen enttäuscht. manchmal. Halt. Ja. Naja. Abgrundloop, ja. bitte, Hallo, Berlisch, Berlos. Wir sind zurück vom Wasser. Da am Baum hängt alles zu trocknen. Da liegen das Wing noch und das Surfmaterial. Man sieht, wir waren wingen. Und. Äh, Windsurfen. Du Ich war wingen. Ich war Windsurfen. Ja, erster Tag Elefante. Man merkt, es ist deutlich wärmer geworden. Boah, heute ähm. Abend saßen wir in Top und kurze Hose in der Sonne und es war zu warm, wir mussten den Schatten. Verrückt, oder? Ja. Ich bin erledigt. Das sieht man, du hängst äh, gut rum. In meiner Matte. Handtuch auf der Kopf. Aber in der Sonne, herrlich. Bester Platz abends eigentlich. Ne? Aha, sieht, gut. sieht echt nicht schlecht aus. Ratherchen und Oliven. Genau. Als Aperitif. Dann äh, genießt äh, das Getränkle, die Sonne. Und äh, ich würde hier Ach. was an der Arbeit gehen und auch äh, noch ein bisschen die Abendsonne genießen. genießen Ob es klappt oder nicht, aber wir fahren mal wieder. Ja, Logi unterwegs und zwar eigentlich in der ganz andere Richtung, als wir heute Morgen noch geplant, geplant haben. hatten. Ja. Ich hatte eigentlich geplant, Alex und Marie zu besuchen, um die zwei zu sehen und den Kleinen zu besuchen gehen, Habe ich schon voll gefreut und jetzt haben die gestern Abend äh, sich noch bei uns gemeldet, wir haben schon morgen erst gelesen, haben schon geschlafen und, dass sie sich positiv auf Corona getestet haben. Ja, jetzt macht das natürlich nicht so viel Sinn, dahin zu fliegen, sieht da hinzufliegen, das fühlt sich da fest. Ähm, ja, geht, es, äh, was wir jetzt wissen, gut. Also genau, leichte Erkältungssymptome. Wir hoffen, dass es so bleibt. Das Wichtigste ist, dass es denen allen gut geht. Ähm, ich habe meinen Flug jetzt umgebucht, für wann anders. Und ja, so ist es, es kommt manchmal einfach schneller anders, als man denkt. Das heißt, wir fahren nicht nach Malaga, Malaga zum Flughafen, sondern in die andere Richtung, Richtung Canyos de Mecca. Und äh, da soll es äh, etwas weniger Wind geben. Ja, in Tarifa ist wieder viel zu viel Wind, Ja, macht keinen Spaß. Ja. Und dort ähm, kommt der Windwässer, ist auch ihr Sideshow und es ähm, hat schöne Wellen. Ja. Schauen wir uns das mal an. Genau, wir, wir haben uns beim Camping, Camping abgemeldet. Ne, und Für drei, vier, vier Tage abgemeldet. Wow, drei, vier Tage ja. abgemeldet. Aber schaut das an, das ist Ferrer, Ferrer. die weiße Stadt. Also, es sieht super schon schön. Aus. Und da oben hat man wieder Blick aufs Meer, soweit ich mich erinnere. Ne? Ja. Immerhin habe ich jetzt wieder frische Hosen und Unterhosen und so. Weil ich gestern noch schnell, äh, bevor ich dann fliege, äh, ein paar Sachen rausgewaschen habe. Weil ich konnte ja, ich hatte nur noch tragige Hosen eigentlich. Und <lacht> so dachte ich so, kann ich nicht daheim ankommen. Naja, immerhin habe ich jetzt wieder ein bisschen raus. was bei dir ja, spannend es war richtig richtig viel wind ähm, mhm. und ein neuer platz Ich bin ja glaube ich äh, ja ganz früher mal gesurft aber bei mir ist auch schon lange her aber auch nur einmal Eigentlich nicht und dann ist es irgendwie spannend wenn man wo neu fahren geht weil man gerade nicht weiß wie wie das wasser ist oder was unter dem wasser ist vor allem hier sind auch viele äh, so steine. steine riffen und mhm. Wenn man da nicht weiß, wo es ist, aber sonst richtig cool, richtig viel Wind, viele Windsurfer draus, also hier ist richtig was los. Und auch viele Kite. Und auch viele Kite. Die Kite sind ja. alle direkt da gefahren und hier, ja. wo wir ich stehen, war in der Mitte. Ich war kalt. Ich habe meinen Kleinsten Kite genommen übrigens und war sehr froh dran, <lacht> weil selbst mit dem Kleinsten Kite war ja. ich zwischendurch. Pff, ich, ich auch ja. Aber, war schön. ja aber hat echt Spaß gemacht ja. und äh, ne cool cooles hier echt cooles so Szenen noch voll was nicht so cool ist uns wurde unsere Pumpe geklaut stimmt ja kalt ja. aufgepumpt dann habe ich die einfach in die Düne gelegt da an die Düne dann ja, zurückgekommen war es nicht mehr da sowas finde ich echt immer blöd ja. ist super nervig einfach ja, wieso ist ja, machen das Leute warum können die die Sache Eigentlich nicht liegen lassen denken ne denken wir immer an das Gute in den Menschen aber irgendwie ja, Doch ein bisschen enttäuscht, manchmal ja. naja es ist nur Material, wir, wir haben, haben wir uns noch, holen. Ja. wir sind noch Heide. Ja. <lacht> jetzt, jetzt gehen wir Kaffee trinken, wir suchen hier einen Parkplatz auf und gehen Kaffee trinken. Jetzt stehen wir nicht mehr auf dem Camping, jetzt müssen wir halt alles wieder verladen, ne? ja das ist halt der Nachteil, aber es geht schnell. Ja. Ja, aber wir haben auch nicht alles mitgenommen. Es liegt noch einiges auf dem Camping. Bei anderen auf dem Platz haben ein paar Boards da gelassen, dass wir nicht alles mitnehmen müssen. Netti ja. ja, ist am Einchecken. Wir haben hier so eine Art Campingplatz gefunden. Das ist ein großer Parkplatz. Und da gibt es Wohnmobilstellplätze. Und äh, da haben wir uns dann jetzt hier dazwischen gedrängt. Die kennen wir vom Camping. Das ist ganz nett. Und, äh, ja, schlafen wir dann heute Nacht, wahrscheinlich die kommende zwei, drei Nächte. Ähm, ist halt ganz geschickt, weil hinter den Bäumen ist direkt auch äh, das Wasser. Das heißt, wir können dann auch wieder zum Wasser laufen und äh, haben es dann nicht weit. Also, jetzt wird Kaffee gemacht, dann endlich. <Musik> Wir haben was gearbeitet, gechillt, Kaffee getrunken und jetzt laufen wir nochmal vor an schon mal Strand. den Weg zum Morgen checken, wie weit es geht genau. um mit dem Material zu laufen. Genau, ein Stückchen laufen. Muss Na, man schon? Man Aber schau die Kites fliegen da noch immer. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ja, sehr weit ist es nicht. Nee. Ja, hier laufen wir dann entlang der Straße. Ah, nicht, so weit. nicht so weit, ein Stückchen links und dann geht's hier schon rechts am Strand. Am Strand. Ja, ist noch immer gut Wind. Ja. Sind auch. auch noch immer Leute auf dem Wasser. So, ja. Jetzt sieht man die Steine ganz gut, ne, wo wir gefahren sind. Da sind übrigens Steine. Und hier vorne so vereint da was. Ja. Da muss man aufpassen, da das schon aufpassen. Da muss man schon aufpassen. Aber schon richtig ja. gut aus. Aber es sieht geordneter aus als die Wette, oder? Ne? Ja, mit Ave ist schon echt besser. Schön mit Aussicht auf dem Leuchtturm. aber kalt ist es, der Wind. Ja, frischer Wind. Aber du, wenn du in Deutschland wärst, wärst du noch dicker eingepackt. Ja, was für ein Sundays. So, jetzt haben wir es gesehen, wir wissen es im Gehirn gespeichert, wo die Steine liegen und dann ist es jetzt Zeit um äh, essen es ist zu gehen, kochen, kochen. Oh, genau, Kraft zu tanken für morgen und dann können wir uns morgen wieder im Sturm ausbauern. Ja. <lacht> mal gucken, wie stark der mit ja. morgen wird. Ja. bin gespannt. Also erstmal gutes Nächle. Schatz, was ist heute Abend bei uns? Programm, was haben wir geplant? Du gibst mir einen Fuß, <lacht> Das ist für eine blöde Idee. Das wäre eine super Idee, oder? Mein Fuß könnte das brauchen. Ich meine auch. halt. Ne, wir ich haben hab was anderes nicht, gesagt. Ich, ich habe nicht so haben, Lust zu massieren, aber ich ja. habe Lust, eins zu bekommen. Wir haben gesagt, wir schauen Film. Ja. Filmabend! Filmabend. Wenn man so vom Surfen, vom Tag auf dem Wasser erledigt ist, ist es schon immer entspannt, auch einfach sich zu überieseln zu lassen. Ja. Jetzt zeigen wir euch mal, wie das dann bei uns aussieht, wie wir uns gemütlich wir hinsetzen. Haben, das ist so gemütlich, genau. Das bauen wir mal auf, das mache ich das jetzt. Das machen wir jetzt, sonst wird es zu spät, sonst schaffe ich keinen Film ja. mehr. okay. Da bin ich eh gespannt, ob du einen Film schaffst. Was? Ja, das ist bei dir schon der Ausnahme, dass du einen Film schaffst eigentlich. Normal bist du davor schon... In letzter Zeit habe ich es immer geschafft. Das stimmt, wir hatten auch gute Filme, ne? Wir haben beide Geschaut. geweint das beim sagt, letzten Film. Das sagt immer was über den Film, ne? Also wenn... Wenn du, wenn, es schaff, nicht wenn du nicht einschläfst, dann war der Film okay. Ja. Dann war das ein richtiges Kompliment. Nicht schlecht in Schwäbisch. <lacht> Gar nicht mal so schlecht. Gar dann. nicht mal so schlecht. <lacht> so fertig? Ich bin fertig. ja. ja so sieht es aus. Wir haben ein Bett gemacht, Kissen an die Wand, dann lehnen wir uns da gemütlich an. Und? Laptop ist hier in Kai seinem Kleiderschrank eigentlich. Das ist mein Platz. Der Laptop? Genau, und ich lieg dahinter schräg dann. Das ist super, weil in die Küche, da kann ich so mein Beinen strecken. Kai hat seine Füße bleiben. in der Küche. Ja. Okay, die Füße in der Küche. Also, ich äh, ziehe was Gemütliches an. Ja, die Jeans muss aus. Und dann schauen wir mal nach dem Film. Und also, dann suchen wir einen guten Film aus. Die wieder kiten äh, hat einen Grund. Wir haben als kleinstes Windsurfsegel im 4-0er. Ist zu groß jetzt. Ja. Also die Windsurfer dort fahren alle mit 3 Dreiern, 3,5er und sind schon richtig angepowert. Jetzt nimmst du der kleine Kite ne? Dann nehme ich die kleinste kite Das ist für dich aus. Hab dein Board auch. Ja, mach's nicht kaputt, ich sag's dir. Ja, äh, ich tue mein Bestes. Okay, dann gehen wir pumpen. Ja. Die Session gestern war richtig gut, ich hat echt Spaß gemacht, auch mit dem Kite mal wieder. Das war lange her. Ja, ähm, gut aus bei dir. Ja. und äh, mittags bin ich dann noch zusammen mit Kate raus, ich mit der Windsurfer, du und Kiten. Ich kiten dann. Und, äh, der Wind ist eigentlich ein bisschen nach unten gegangen. Ja. Und der Nachbar war, hat vorne einen Kugel gemacht. ja, Wind ist weniger geworden, du kannst sogar größere Kite nehmen und du dein größeres Segel. Ist okay, den anderen Kite genommen, vorgelaufen, kaum mal vorne wieder. Pff voll an. Eigentlich auch wieder überpowert gewesen, aber ja. war Die Welle war, Welle echt war groß. Ja. Und teilweise äh, uh, ja. Aber gemacht. jetzt wissen wir, wo die Steine lagen und dann äh, war es eigentlich ganz, äh, ganz gut. Und jetzt äh, gibt es Abwasch mal wieder und dann nee, äh, dachte ich, nutze ich mal äh, genau äh, jetzt, um äh, kurz noch zu zeigen, wie das hier aussieht da vorne. Jo, dann. Let's go! gibt es einfach einen großen Platz, wie ich es schon gezeigt habe, einfach ganz einfacher Platz, aber jeder hat Strom, es gibt nur ein Tarif pro Nacht für alle, egal wie groß man ist, ob man mit oder ohne Strom nimmt, ähm, aber sie haben halt echt die Services, also Abwasser, da steht schon einer, der macht sein Abwasser leer und äh, da ein kleines äh, Empfanghaus, wo sie einfach so kleine Sachen anbieten, was man kaufen kann, was zum Essen, oder sonst hier gibt es einen kleinen Sitzbereich, Ecke. eigentlich ganz nett, und da hat man dann auch einen guten Empfang. Und äh, da gibt es einen Container mit äh, Toiletten, Wasser zum Abspülen und was wir jetzt brauchen, äh, ein Spülbecken. Ja, und, äh, und es findet noch immer, und es findet noch immer. immer Stimmt. Okay, dann. Los geht der Action! Hast du einen Frühstückskollege? Ja, aber sie werft es auf den Boden jetzt. Habt hm. ihr was gefüttert? Was vom Müsli bekommen mit Milch, Haferflocken. Ich hat gefragt. Hä? Ich glaube, es hat ihr geschmeckt. Sie will, ich noch mehr, so also, wie sie dich anguckt. Wie mhm. man das? Sie ist aber noch ein bisschen angstig. Ja, ich glaube, die ist noch jung, die ist relativ klein, ne? Hm. Oh, komm, pst, pst, pst. du brauchst keine Angst haben, darfst ruhig essen. Lecker, lass es dir schmecken. Kate und ich sind bei unseren Nachbar eingeladen. Das sind Schweizer, also französische Schweiz. Aber er, Tino, kommt aus Galicien. Und äh, ich mache Frontlupe mit a Tortilla. A front und er macht das traditionale Gericht von ihr, den spanische Tortilla mit Kartoffeln und Zwiebeln und muy guapa, eh? Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Okay, okay show me the back loop oder front loop, Tortilla. Let's go, show them. Hop, It's Danke, sehr, Kate? Richtig lecker. Oh, der Tutti gestern Abend war richtig lecker, richtig ja. traditionell zubereitet. Da ja, hat Tino uns ja, weil Er ist ja, kommt ursprünglich aus Galicien. War richtig lecker. Mal gucken, ob wir das auch selber so hinbekommen, dass also wir das mal selber probieren. Das sehen wir mal. Hat auf jeden Fall ja. gut Kraft gegeben heute Morgen auf dem Wasser. Hat ja. noch eine gute Session. War sehr schön, ja. Und ich jetzt. Kann, den... Ja folge ich eine sehr schöne Straße habe, wo es schon ganz arg aufpassen, weil das ist ziemlich schmal ist und windig. Ja. Aber es genau. geht zurück nach Trifa. Nach Trifa auf den alten Caféplatz ruhig Gefühlt fahren wir nach Hause. Ja. <lacht> das ist echt schön. Ja, und dann geht auch schon wieder eine ereignisreiche Woche zu Ende, die dann doch ganz anders abgelaufen ist wie geplant. Eigentlich würde ich ja jetzt noch in Deutschland sitzen. Naja, das ist, hat leider nicht geklappt. Ich hoffe natürlich, dass Alex und Marie schnell wieder fit sind. Liebe Grüße an euch beide, an euch drei. Ja, natürlich. Schön, dass ihr Werdet schnell Beiland. wieder fit. Ähm, und der Rest natürlich auch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis Macht's bei. gut, bleibt gesund. Ciao!